ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie ihr euer eigenes Pad von Blender in Roblox Studio importieren könnt. Dafür gehen wir erstmal rüber zu Blender. So, und hier in Blender angekommen, sehen wir schon dieses wunderschöne, dieses fabelhafte Pad. Es ist wirklich eine pure Schönheit. Aber um dieses Pad in Roblox importieren zu können, müssen wir erstmal ein paar Dinge vorbereiten. Falls ihr noch kein Pad in Blender erstellt habt oder nicht wisst, wie das geht, dann schaut euch das letzte Video an, das ich dazu gemacht habe. Da erkläre ich im Grunde, wie man mit Blender Pads erstellt und euer Pad muss nicht unbedingt so gruselig aussehen wie meins dann am Ende. Ihr könnt auch ein hübsches Pad machen. So, also, zuallererst müssen wir aber prüfen, ob dieses Pad nicht vielleicht zu viel Geometrie hat. Dafür klickt ihr hier oben auf diese Schaltfläche rauf und checkt dann Statistics. Wenn das an ist, dann seht ihr hier oben links im Bereich Object, Vertices, Edges, Faces, Triangles und wenn all diese Werte unter 10.000 sind, dann fahrt ihr ziemlich gut. Wenn die sich über 10.000 befinden, dann wird es kritisch, dann müsst ihr ein bisschen ausprobieren oder versuchen, die Flächen zu minimieren. Was ihr wahrscheinlich auch gemacht habt, ist ein paar Modifier angewandt. Die findet ihr hier rechts, indem ihr auf dieses Tool klickt. Dann seht ihr hier, habe ich ja den Bevel Modifier angewandt. Ich mache den einmal kurz aus. Dann seht ihr, wie es ohne aussieht und wie es mit diesem Bevel-Modifier aussieht. Und weil der sehr viel Geometrie hinzugefügt hat, habe ich dann den Decimate-Modifier noch angewandt, der einfach nur die Geometrie dann verringert. Ihr seht, ohne sieht so aus, mit sieht so aus. Die nehmen sich nicht sehr viel, aber ihr seht oben links Triangle 10.000. 6.000, 10.000, 6.000. Ich könnte es vielleicht ein bisschen höher stellen, um nicht zu viel zu verlieren. Auf jeden Fall kann das die Geometrie verringern, aber dafür sieht das Pad am Ende auch zu geknautscht aus. Ihr seht, wenn ich die Ratio hier richtig runterstelle, habt ihr am Ende das. Was ich jetzt mache ist, ich werde erstmal diese Modifier anwenden, indem ich hier oben auf diesen Pfeil nach unten klicke und dann auf Apply klicke. Und dasselbe mache ich dann auch mit diesem Modifier und drücke hier auf Apply. Nun sieht das Pad so aus und wir müssen unbedingt prüfen, ob da nicht vielleicht irgendwelche Faces inverted sind. Dafür klicken wir hier oben auf Viewport Share solid, Damit wir so ein Solid View haben, können dann hier auf diesen Fall nach unten klicken, kriegen dann weitere Optionen und hier könnt ihr lustige Sachen machen, wie Cavity anschalten. Das machen Leute gerne, wenn sie Low Poly editen, aber ihr könnt auch Backface Culling anmachen, um zu schauen, ob irgendwo in diesem Pad vielleicht Faces umgekehrt sind. Was Backface Culling macht ist, ich fliege einmal hier in das Pad rein, es sorgt dafür, dass alle Faces nur von einer Seite zu sehen sind. In dem Fall hier ist alles in Ordnung. Aber ich sag euch jetzt schon mal, die Filter, die ich hier angewandt habe, die können zu Problemen führen. Wir hoffen einfach mal, dass hier jetzt keine Probleme aufgekommen sind. Ich sehe auf den ersten Blick zumindest keine. Und wir müssen uns jetzt um die letzte Sache kümmern. Und zwar, wenn ihr in Roblox das Pad animieren möchtet. Oder wenn ihr in Roblox verschiedene Materialien für dieses Pad verwenden möchtet, dann gibt es zwei Herangehensweisen. Erstens, wenn ich zum Beispiel wollte, dass diese Hörner hier leuchten, würde ich zum Beispiel Alt und Z drücken. Und dann werden alle Faces so ein bisschen durchsichtig. Ich gehe hier nach vorne und wähle dann einfach all diese Faces hier aus, so dass ich nur die Hörner ausgewählt habe. Vielleicht ist hier ein bisschen zu viel. Ich drücke nochmal Alt-Z und hier habe ich ein paar zu viel ausgewählt. Die kann ich dann wieder abwählen und kann sie in ein eigenes Model verwandeln, indem ich einfach... P drücke, dann fragt er mich separate und dann sage ich bei selection und nun sind die ein eigenständiges objekt. Das kann ich mit allen Körperteilen machen, das kann ich mit den Flügeln machen, den Augen machen, den Beinen machen und dann kann ich aus dem Edit Mode rausgehen und habe hier dann die Dinger und kann sie unabhängig bewegen. Ihr seht, ich habe ein bisschen was davon übernommen. Ich drücke mal ein paar mal STRG Z, weil ich wohl vergessen habe, diese Fläche abzuwählen. So, dann drücke ich nochmal P, klicke dann auf Selection. Und ihr seht, ich habe hier die Hörner separiert. Das ist wichtig, um die Teile des Pads in Roblox gesondert zu bearbeiten. Eine andere Möglichkeit, auf die ich jetzt nicht so intensiv eingehen werde. Seit letztes Jahr ist Mesh-Deforming möglich. Das bedeutet, ihr könnt in Blender einen Rig erstellen, indem ihr zum Beispiel Armaturen hinzufügt. Mit Shift-A könnt ihr Objekte hinzufügen. Könnt einen Armature und Single Bone auswählen. Das Teil dann in das Pad reinstecken. Wenn ihr hier auf Pause klickt, dann auf Viewport Display und dann in Front Check, dann seht ihr das Ding immer im Vordergrund. Ihr könnt das dann dort positionieren, wo ihr es haben wollt. Und in den Edit Mode gehen, dann sagen wir einfach mal, hier will ich noch einen haben. Hier soll ein Knochen für den Flügel und hier soll auch noch ein Knochen für den Flügel. Hier dann raus, Wählt dann das Ding aus, Wählt das Ding aus. Drücke dann Steuerung p und wähle dann zum Beispiel Set Parent to Armature Deform with Automatic Weights. Dann habe ich das gemacht und kann jetzt hier oben in den Pause Mode wechseln. Das Ding hier einfach rotieren und ihr seht, das Pad bewegt sich mit. So könnt ihr einen Blender animieren und ihr könnt dieses Objekt auch mit diesen Bones in Roblox importieren und in Roblox genauso animieren. Aber dazu kann ich noch ein eigenständiges Tutorial machen, wenn ihr euch das wünscht. Ich werde auf jeden Fall heute erstmal gar keine Animation behandeln. Was wir haben, ist jetzt ein Pad-Object. Ein Pad, welches aus zwei Teilen besteht. Einmal der Körper hier. Und dann nochmal die Hörner hier, die ich dann leuchten lassen möchte. Ich wähle jetzt beide Objekte hier aus. Gehe oben links auf File. Dann auf Export. Und dann wähle ich FBX. Wähle hier rechts dann aus. Limit to Selected Objects. Und stelle hier unten bei Transform, das müsst ihr vielleicht aufklappen, bei der Scale... 0.01 ein, weil das Koordinatensystem bei Roblox ist ein bisschen anders. Hier unten könnt ihr dann den Namen auswählen. Ich nenne es jetzt mal Jammer drücke auf Export Fbx und wir haben die Datei exportiert. Jetzt gehen wir rüber zu Roblox Studio. Angekommen in Roblox Studio öffne ich ein neues Baseplate Game. So, hier sind wir jetzt drin. Das Ding mache ich mal weg. Ach komm, ich lasse da. Ne, ich mach's weg. Ja, ich lasse Und können in Roblox jetzt einen Character importieren. Ich zeige euch zwei Möglichkeiten. Entweder Ihr geht oben auf View, dann auf den Asset Manager, dann müssen wir natürlich das Spiel erstmal publishen, Dafür nehme ich jetzt Pet Test, drücke hier unten Update Existing Game, Create New Game, nenne das Game dann Pet Test und drücke auf Save. So, ein neues Spiel wurde erstellt, jetzt haben wir hier den Asset Manager, ich kann auf Meshes gehen. Ich kann hier einen Rechtsklick machen, dann Add Meshes auswählen, wähle meine Yaman FBX-Datei aus, drücke dann Öffnen. Jetzt gibt es Optionen, Rescale if too large, können wir anlassen, Reverse Inward Pointing Mesh Normals, können wir anlassen. Wir haben aber auch darauf geachtet und Import File as a Single Mesh lasse ich jetzt aus. Ich drücke jetzt hier unten auf Apply. Er hat jetzt diese beiden Objekte importiert, Yaman Cube und Yaman Cube 1. Wir hätten die natürlich auch in Blender umbenennen können, in Körper und Hörner. Haben wir aber nicht gemacht, deswegen heißen sie jetzt Yaman Cube und Yaman Cube 1. Und die befinden sich jetzt hier links in unserem Asset Manager. Wir können die Dinger auswählen, rechtsklick machen und dann können wir zum Beispiel sagen Insert with Location. Ab. Die Dinger wurden jetzt inserted. Ich drücke STRG 2 zum Bewegen, ziehe das Ding nach vorne und wir sehen, mein Pad ist ziemlich krass durchlöchert. Woran liegt das? Dass ich so wilde Filter angewandt habe. Die machen sich nicht so gut beim Import mit Roblox. Ich habe euch ja gesagt, man kann auch Double-Sided machen. Wir können diese beiden Objekte hier rechts auswählen und hier unten einfach Double-Sided anklicken, dann sieht man es nicht mehr so sehr. Die Löcher sind noch da, aber sie sind nicht mehr so sehr präsent. Was ich jetzt machen kann, ich kann meine Hörner hier auswählen, dann die Texture-ID auswählen, sie rauslöschen. Jetzt hat es keine Textur mehr, aber dafür kann ich jetzt eine eigene hinzufügen, indem ich ein anderes Material wähle, drücke auf Material und gebe Neon ein. Jetzt haben wir Neon, können hier oben noch eine Farbe auswählen, Nehmen so einen Grün, welches bisschen mehr in den gelblichen Bereich reingeht. Und schon haben wir leuchtende Hörner. Wenn ich jetzt auf Play drücke, dann haben wir zwar unser Pad-Model importiert, aber erstens, es fällt auseinander. Zweitens, es ist durchlöchert. Wie gesagt, bei dem durchlöchert, wendet einfach nicht so wilde Filter an wie ich. Oder euer Pad wird nicht durchlöchert. Wenn ihr es selber richtig modelt, dann sieht es so aus. Aber ich möchte diesen Style hier jetzt haben. Und deswegen lasse ich das so. Aber dass es nicht auseinanderfällt, müssen wir es zusammen welden. Dafür wählen wir einfach diese beiden Objekte hier rechts aus, gehen oben auf Model, auf diesen Pfeil unter Create und wählen dann einfach Weld aus. Jetzt haben wir die Dinger zusammen geweldet, können wieder auf Play drücken und die Hörner bleiben auf dem Pad drauf. Ich kann das Pad trotzdem umstoßen und die Hörner halten halt fest. Nun wollt ihr sicher auch, dass euch das Pad folgen kann. Dafür wählen wir wieder beide Objekte aus, drücken, STRG, um sie in ein Model umzuwandeln, geben dem Model jetzt den Namen... Pet und müssen ein Skript schreiben, welches das Pad bewegen lässt. Grundsätzlich ist es bei so einem Objekt, welches aus mehreren Teilen besteht, immer angebracht, ein Root Part, ein Primary Part auszuwählen. Deswegen mache ich jetzt dieses Pad hier auf. Wir sehen, hier haben wir die Hörner. Die benenne ich jetzt auch einfach mal um in, in Hörner. Und wir haben hier den Körper, den benenne ich einfach mal um in Body. Ich kann jetzt das Model hier anklicken. Gehe hier auf Primary Part und klicke dann auf Body. Und dann ist der Body als Primary Part gesetzt. Und füge jetzt hier oben zum Pad ein Plus hinzu. Dann ein Script und nenne das Script, keine Ahnung, Pet Script. So, als allererstes müssen wir das Pet getten. Sagen wir zum Beispiel, local pet ist gleich script.parent. Local primary part, das ist bei uns ja halt der Körper, ist gleich pet.primary part. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch pet.körper oder pet.body sagen. Aber ich arbeite gerne mit primary part. Ich könnte auch sagen pet.primary part oder pet.body. Dann würde das Script so arbeiten, wenn... Kein Primary Part gesetzt ist, dann wird nach dem Body gesucht. Um noch ein bisschen sicherer zu gehen, könnte ich jetzt hier schreiben, Doppelpunkt, Find First Child, Body. Wenn kein Kind gefunden wird, das Body heißt, könnte ich jetzt wieder schreiben, Ohr Pets, Doppelpunkt, Find First Child, which is a base part. Das hier ist alles nicht notwendig. Aber nur für den Fall, dass wir weitere Pets erstellen und irgendetwas falsch machen, haben wir ein paar Backfall-Optionen, die uns hoffentlich helfen. Und jetzt müssen wir den Spieler bekommen, dem das Pet gehört. Dafür schreibe ich jetzt local. Spieler ist gleich. Game.players. Doppelpunkt. Find first child. Und dann schreiben wir script.parent.parent.name. Wir gehen davon aus, dass das Pet immer im Spieler-Charakter jetzt drin steckt. Jetzt machen wir einfach noch so Basic-Abfragen. If not. Spieler. Then... Return and. Und dann schreibe ich einen ganz normalen Loop, welcher einfach nur dafür da ist, dass das Pad uns folgt. While task.wait. Jetzt haben wir hier unseren Loop. Ist der Spieler am Leben? Ich schlage auch mal vor, wir machen das anders. Local character ist gleich. Und dann kopieren wir hier script.parent.parent .parent raus. Schreiben hier dann rein character.name. Und hier zwischen nochmal so ein Check. If not character, then return and An die Stellen sollten wir am besten auch noch Warns reinpacken. Yo, Spieler nicht gefunden, Charakter nicht gefunden. Können wir ja später machen. Checks, die man immer machen sollte, ist zum Beispiel, ist der Spieler denn noch am Leben? Zum Beispiel, if character.health ist kleiner gleich 0, then return and Und jetzt kommt der lustige Script, der dafür da ist, dass wir auch das Pad bewegen können. Und dafür klicke ich hier einfach mal rechts in den Body rein. Hier haben wir noch den Welt den wir vorhin erstellt haben. Und wir müssen da jetzt ein Body Gyro... Und eine Body Position hinzufügen. Dafür drücke ich hier einfach auf Plus. Sage dann Body Gyro... Und Body Position. Die müssen dann noch ein bisschen eingestellt werden, dass sie gut passen. Und die Settings fürs Body Gyro sehen dann so aus. Keine Ahnung, sagen wir beim Dampening 1150. Bei Max Talk setze ich auf alle Werte unendlich viel. Und Power setze ich mal so auf 29.900. Da könnt ihr ein bisschen rumexperimentieren, welche Werte für euch am besten funktionieren. Kommen wir uns erstmal um die Body Position. Den ersten Wert lasse ich so. Max Force stelle ich wieder auf unendlich viel. Und Power stelle ich auch wieder auf 29.900. Position stelle ich übrigens... in. Erstmal auf 000. ist aber vollkommen egal, weil die Position, die werden wir gleich per Script bearbeiten. Und damit wir nicht in jedes Pad Body Gyro und Body Position rein -coden müssen, werden wir jetzt erstmal Body Position und Body Gyro per Script hinzufügen. Dafür schreiben wir jetzt: Local Gyro ist gleich Instance.new Body Gyro. Gyro.d ist gleich, genau wie wir die Werte hier rechts haben: 1150. Body Max Talk ist gleich Vector 3.new. Und dann übernehmen wir hier diese Werte. Wir könnten auch mal Math.yut schreiben und gyro.p ist gleich 29.900. Als letztes schreiben wir g.parent ist gleich primary part. Und wir haben unseren Gyro erstellt. Ich nehme jetzt diesen kompletten Code hier und kopiere ihn hier rüber. Und ich werde das ganze Gyro hier jetzt austauschen durch Epos. Weil Position finde ich ein bisschen irreführend, deswegen schreibe ich jetzt b Ihr könnt es natürlich wieder nennen, wie ihr wollt. Hier rechts muss ich natürlich Body... Position auswählen. Und wir die Werte, die ich hier rechts habe. 1250. Ein hoher Wert. 2999. Und B. -Pos .position ist gleich. primarypart.position. Warum? Damit der Position-Wert erstmal direkt richtig gesetzt ist. Und es kein komisches Hin- und Hergeflinge gibt. Im Loop habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Ich werde es jetzt nochmal neu coden. So, also hier in unserem Loop müssen wir als erstes prüfen, ob der Spieler überhaupt lebt. Dafür schreiben wir if. Character.humanoid.health. Ist kleiner gleich 0, dann return end. Wenn er tot ist, ist vorbei. Als nächstes müssen wir Body Position und Body Gyro updaten. Und das passiert jedes Mal immer und immer und immer und immer wieder in demselben Loop. Wir könnten es uns jetzt einfach machen und schreiben Epost.position ist gleich Character.primaryPart.position. Wenn wir das Ganze testen wollen, müssten wir jetzt hier zu unserem Pad noch ein Script hinzufügen, das dafür sorgt, dass das Pad auch zu uns equipped wird. Dafür drücke ich einfach auf Plus, füge ein neues Script hinzu, nenne das Ganze Pad geben Script und schreibe hier oben erstmal rein: Local Players ist gleich like game doppelpunkt get service Players. und localpad ist gleich like script.parent ein schönes event players.playeredit doppelpunkt Connect function dann nehmen wir den spieler rein und sagen dann repeat task.rate until spieler.charakter um zu warten bis der charakter da ist und dann local kopie ist gleich Pad.doppelpunktClone Copy.Parent ist gleich Spieler.character. So, rücken wir das mal ein. Drücken auf Play und gucken uns an, was passiert. Hier haben wir ein Pad. Das ist ziemlich aufdringlich. Das verfolgt uns. Es laggt irgendwie die ganze Zeit. Es folgt uns sehr komisch. Und wenn wir stehen bleiben, presst es in uns rein. Ich drücke gerade nichts, aber das Pad drückt mich weg, weil es genau an meiner Position sein möchte. Also müssten wir auf jeden Fall hier im Pad-Script diese Position auch ein bisschen offsetten. Dafür können wir einfach schreiben plus Vector3.new. Sagen wir einfach mal 4 Abstand in Richtung X, 0,0 und basically folgt uns das Pad jetzt immer und hält ein bisschen Abstand, aber es ist halt immer an derselben Position. Langweilig. Wofür ist denn eigentlich der Body Gyro gut? Können wir uns mal angucken. Vom Body Gyro können wir keine Position bearbeiten, aber dafür Body Gyro.CFrame. Da können wir jetzt auch sagen, Body Gyro.CFrame ist gleich Character.PrimaryPart.CFrame. Was passiert, wenn wir das machen? Und ihr seht, auf einmal folgt uns das Pad viel smoother. Es leckt immer noch ein bisschen, aber nicht so sehr. Weil das Body Gyro jetzt auch bei der Spielerposition mitmacht. Aber es folgt uns auf jeden Fall schon ein bisschen smooth. Den nächsten Part habe ich rausgeschnitten, weil es fürs Tutorial eigentlich zu viel ist und es sonst zu lange dauert. Ignoriert, was ich hier noch mit Body Gyro gemacht habe oder schreibt es ab, das steht euch komplett offen. Das Ergebnis ist am Ende fast genau das gleiche. So, ich erhöhe mal den Abstand, den das Pad haben soll, auf 10? Teste das Ganze mit höherem Walkspeed und ihr seht, das Pad verfolgt uns jetzt eigentlich schon mal ganz gut. Es hat halt immer denselben Abstand in der gleichen Dimension zu uns. Falls wir mehrere Pads haben, dann würden die Pets ja alle versuchen an derselben Position zu sein. Wir können stattdessen aber auch so machen wie Pet Simulator 1 und eine Random Position in einem Kreis um uns herum wählen. Dafür schreibe ich jetzt erstmal eine neue Variable, die nenne ich local Pet Post. Für die Position die das Pet relativ zu uns haben soll die wird einmalig berechnet durch Vector 3.new Jetzt kommt ganz viel Math. Math. Cosinus In Klammern. Jetzt math.rad. Und hier könnten wir jetzt den Winkel festlegen, in dem das Pad von uns Abstand halten soll. Einfach nur, weil das eine Variable ist, schreibe ich mal hier eine neue Variable. Nennen die einfach Winkel gleich, sagen wir mal, 45. Packen die hier rein. Gehen dann hier wieder ein in die Klammer rein. Dann sagen wir mal. Und dann wollen wir natürlich den Abstand haben, sprich den Radius. Local. Abstand, sagen wir mal, 9 Stats soll er von uns weg sein. Also mal Abstand. Dann sagen wir Komma 1. Math. Sinus. Dann wieder Math.rad, schreiben wir wieder Winkel rein, in zwei Klammern raus und schreiben mal Abstand. Und damit wird jetzt eine Position in einem Kreis um uns herum berechnet, welche im 45-Grad-Winkel von uns weggeht und einen Abstand von 9 hat. Wir können jetzt, wenn wir mehrere Pads haben, diese Variable hier abändern. Am besten wir machen das außerhalb äh, von diesem Script woanders und sagen dann für jedes neue Pad halt ein paar Grad oben raufpacken. Jetzt können wir diese Pad Position Variable hier aber nehmen und können mit der arbeiten. Ich kann jetzt zum Beispiel hier sagen, wo wir Vector3.new festlegen, einfach plus Pad Position, gucken uns das Ganze an. Jetzt haben wir auf jeden Fall das Pad immer in einem 45 Grad Winkel zu uns natürlich global gesehen. 45 Grad. Wenn ich jetzt 90 Grad wähle und das Spiel wieder starte, seht ihr, das Pad ist jetzt in einem 90 Grad Winkel. Vorher war es hier, jetzt ist es hier. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter mit einem 45 Grad Winkel. Ich füge jetzt noch eine kleine Rechnung da hinzu, die sich darum kümmert, falls das Pad ungewohnt groß oder der Spieler ungewohnt groß oder zu klein ist. Schreibt einfach mit. Zum Beispiel minus Vector3.new. Und jetzt kommt eine ziemlich lange Rechnung. Erstmal 0,5 Character.primarypart.size.y geteilt durch 2. Und dann natürlich wieder Komma Null. Wir haben jetzt die Größe des Humanoid Root Parts vom Spieler genommen, durch zwei geteilt und das für den Y-Wert hier festgelegt. Und dann rechnen wir hier nochmal ein Plus dazu, kopieren genau dasselbe rein, nur dass wir hier jetzt das Punkt wegnehmen, unseren eigenen Primary Part vom Pad nehmen und das Ganze nochmal genauso machen. Und damit können wir jetzt erstmal sicherstellen, dass sich das Pad auf einer guten Höhe im Vergleich zu uns bewegt. Einfach nur für den Fall, dass das Pad viel kleiner oder viel größer ist als wir oder wir viel kleiner oder größer sind als das Pet. So, und ich habe darüber gesprochen, dass wir den ganzen Spaß hier verwenden können, um zu ermöglichen, dass wir mehrere Pads equipped haben können. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Pad hier dupliziere, das ganze Spiel starte, dann haben wir zwei Pads, die sich die ganze Zeit um dieselbe Position streiten, wie ihr da seht. Es funktioniert, aber sie ärgern sich die ganze Zeit. Übrigens, falls es euch stört, dass die Pads euch nicht direkt angucken, das liegt tatsächlich an der Art und Weise, wie sie im Raum facen. Hieran können wir tatsächlich erstmal gar nicht viel ändern. Wir könnten im Script jetzt natürlich schreiben, dass das Pad dann immer gedreht werden soll um 90 Grad ist eigentlich kein Problem, aber am besten wir importieren die Meshes einfach von Haus aus in die richtige Richtung gucken. Um das zu fixen, könnt ihr einfach dieses Pad hier in Blender nehmen, dann eher zum Rotieren drücken, Z für die Z-Achse und dann einfach 90 eingeben, dann ist es um 90 Grad rotiert und dann das Pad wieder mit denselben Settings als FBX-Datei exportieren. Gehen wir wieder in den Asset Manager, in den Ordner sagen wieder Add Meshes, wählen dann wieder die jammern.fbx aus, sagen dann wieder Apply, können das Ding dann wieder inserten, zusammenwelden, umbenennen in Body, in Hörner, weil beides wieder zu zusammen in ein Model, umbenennen in Pad 2 und den Primary Part auf Body setzen. Und schon ist die Ausrichtung des Pads gefixt. Es schaut uns jetzt immer auf die Schuhe. Und bitte nicht wundern, dass die Pads in den nächsten paar Minuten wieder falsch ausgerichtet sind. Das eben habe ich im Nachhinein aufgenommen, weil ich am Anfang zu faul dazu war. So, und um jetzt mehrere Pads zu verwirklichen, nehme ich diese ganzen Zeilen hier und kopiere die mir mal. Gehe dann hier ins Pet geben Script rein und schreibe eine neue Local Function namens Position. Im Kreis. Lol. So, in die Function kann ich erstmal all das hier reinpasten. Und müssen dann die Funktion entsprechend bearbeiten. Wir haben hier einmal Winkel. Nehmen wir als ersten Parameter rein. Und Abstand. Nehmen wir als zweiten Parameter rein. Wobei der Abstand ja eigentlich immer der gleiche sein sollte. Aber wir leben jetzt erstmal damit, wie das ist. So, bevor wir hier was festlegen, sagen wir jetzt einfach mal. Kopie. Doppelpunkt. Set Attribute. Die nennen wir jetzt einfach mal Post im Kreis, Komma. Und dann sagen wir einfach Position im Kreis, Klammer auf Klammer zu, 9 für den Abstand und zeitweise 45 für den Winkel. Nehmen das hier erstmal raus, schreiben hier jetzt nicht Pet Post, sondern sagen einfach nur Return das und schreiben jetzt ein Script, welches dem Spieler alle Pads zur Verfügung stellt, die wir zur Auswahl haben. Dafür gehen wir jetzt hier rechts in den Server Storage rein, fügen neuen Ordner hinzu, den nenne ich jetzt erstmal Pets, nehme das Pet Geben Script ziehe es in den Server Storage rein und nehme auch dieses Pad und zieh es in den Ordner Pads rein. Und jetzt schreibe ich hier oben nicht Local Pads, sondern Local Pads ist gleich Script.Parent Doppelpunkt Pads und schreibe hier dann einen Loop vor Unterstrich Komma pet in pairs, pets, Doppelpunkt, get children do, kopiere mir diese drei Zeilen, schreibe die drei Zeilen dann hier in den Loop rein und lege hier eine neue Variable fest, nenne ich jetzt Winkel ist gleich 0. Und weil ich lustig bin, nutze ich jetzt tatsächlich mal hier die Funktion iPairs und schreibe hier Index hin für die Variable und sage dann Winkel plus Index mal 10. Sollte hoffentlich passen. Und damit der Spaß auch ausgeführt wird, nehmen wir diesen Script, ziehen in den Server-Script-Service rein und schreiben hier nicht Script.Parent, sondern zum Beispiel Game Doppelpunkt Get Service Server Storage Doppelpunkt verschreit Drücken dann auf Play, gucken mal, was passiert. Und hier haben wir unser Pad welches uns auch folgt, im Winkel 45 Grad. Aber der Winkel 45 Grad sollte natürlich gar nicht sein. Warum? Wir haben jetzt nur den Attribut Position im Kreis gesetzt, aber wir nutzen ihn noch gar nicht. Deswegen kopiere ich hier erstmal dieses Post im Kreis, gehe dann jetzt im Server Storage in den Ordner Pads und in mein Pad rein, doppelklick auf das pet Script und wir sehen, das Pad Script hat sich ja noch nicht geändert. Das funktioniert immer noch eigenständig. Deswegen schreibe ich jetzt hier pet Pose. Ist gleich, nehme das alles weg und schreibe stattdessen Pet Doppelpunkt Get Attribute und dann in Anführungsstrichen wieder Post im Kreis. Es muss genauso geschrieben werden, wie es vorhin auch geschrieben wurde. Das hier können wir löschen, drücken jetzt auf Play und das Pad ist jetzt nicht mehr im 45 Grad Winkel, sondern in einem 10 Grad Winkel zu uns geneigt. Ihr seht, 10 Grad sind gar nicht mal so viel. Wenn wir jetzt mehrere Pads hier drin haben, dafür wähle ich das Pad einfach aus, Steuerung St St St St D, um es zu duplizieren, haben wir es dreimal. Und alle drei Male wird es jetzt hier so rechts bei uns chillen. Oh, habe ich Abstand und Winkel verwechselt? Ähm, Entschuldigung, ich glaube, ich habe Abstand und Winkel verwechselt. Ja, ich habe Abstand und Winkel verwechselt. Das ist natürlich auch eine Methode, dann folgen einem die Pads in so einer Reihenfolge. Ich tausche die zwei Funktionsparameter jetzt einfach aus und dann hat sich die Sache auch. Was passiert, wenn man solche Attribute vertauscht? Ich klicke nochmal rauf und ihr seht, die Pads sind jetzt hier, aber 10 Grad sind zu wenig. Sie quetschen sich zusammen ein, also ändern wir die 10 einfach mal zu einer... 25 Grad, drücken wieder auf Play und äh, dann geht das so schon mal. Wenn wir sehr viele Pets haben, kann man damit leben, ist immer noch sehr viel. Ihr könnt das alles anpassen. Ihr könnt auch eine Funktion schreiben, die guckt, wie viele Pets sind da drin und dann equally verteilen. Ihr könnt tausend andere Funktionen schreiben. Ich habe euch jetzt erstmal nur so ein ganz grobes Skript gezeigt, wie ihr ein Pet dazu bringt, dass es euch folgt. Und diese Methode hat immer noch sehr viele Floors. Wenn ich zum Beispiel versuche, auf meine Pets raufzuspringen, dann werde ich weggeschleudert. Das ist aber ein Effekt, den liebe ich an solchen Ah, ich liebe es. Oh ja. Mm. Ich nehme jetzt hier erstmal zwei der überflüssigen Pads raus. Öffne das nochmal. Wähle dann beide Körperteile aus. Und mache hier einfach mal unten in den Attributes. Can Collide of False. Teste das Ganze mal. Und jetzt gibt es auch nicht mehr das Problem, dass das Pad hier irgendwie mit mir rumcollidet. Dass ich irgendwie weggeschleudert werde. Da Can Collide jetzt auf False ist. Jetzt kann ich hier auch wieder mehrere Pads reinhauen. Sagen wir diesmal fünf Pads. Und ich erhöhe auch mal den Abstand von 25 zu 40 Grad Abstand. Und jetzt haben wir diese ganzen Pets, die mich verfolgen. Wenn ich auf sie raufspringe, werde ich nicht mehr weggeschleudert. Sie fliegen mir alle hinterher, so wie es sein soll. Und um das Verhalten, wie sehr die Pads einen jetzt verfolgen und wie schnell die sind, müsstet ihr in diesen Pads Body Gyro, und Body Position anpassen. Und da schlage ich euch vor, probiert einfach verschiedene Sachen aus. Ändert irgendwelche Werte. Zum Beispiel das hier einfach mal. Hier ein paar Nullen anhängen. Und dann gucken, was passiert. Und ihr seht, das Pad, das bleibt einfach da hinten. Das hat keinen Bock mehr. Es hat keinen Bock mehr. Es sinkt auch zum Boden. Es sinkt unter den Boden runter. Nein, Bruder. Nein. Ja, der gefallene Bruder ist jetzt weg. Wir kümmern uns ums nächste Pad. Gucken hier Body Gyro. Gucken wir mal, was passiert, wenn ich dasselbe mit der Position mache. Wenn ich hier noch ein paar Nullen anhänge. Und es sinkt auch nach unten. Nein, Body Gyro. Hier noch ein paar Nullen. Okay, was ist, wenn ich hier bei Power aber mehr einstelle? Mehr Power, mehr Power Und es kommt wieder hoch Es kommt wieder hoch, es hat mehr Power Aber es ist viel langsamer, es ist geschwächt Was ist, wenn ich Max Force jetzt einfach mal runterstelle 1,1,1 Es fällt weg es ist einfach weg. Ich tausche die hier nochmal alle durch math.huge aus. Dadurch kommt dann praktisch unendlich bei am Ende rum. Und zeige noch nochmal das Setup, das wir haben. Wir haben im Server Storage einen Ordner namens Pets. Da drin befinden sich unsere Pads. In den Pads befindet sich ein pads Script Mit dem Inhalt, den werde ich euch in die Videobeschreibung oder in die Kommentare posten, werden wir sehen. Und einen Body, welcher als Primary Part festgelegt ist. Sowie Hörner und die sind beide zusammengeweldet. Im Server Script Service ist noch ein weiteres Pet geben Script. Da ist einfach nur das hier drin. Und das ist alles, was wir haben. Und wir können hier jetzt, wie gesagt, viele verschiedene Pads haben. Wir können die Pads auch unterschiedlich aussehen lassen. Ich nehme mal dieses Pad hier, ziehe es in den Workspace rein, sage zu ihm, der ist super shiny. Deswegen kriegt er solche Dinger hier. Und Metal als Material. Wenn wir jetzt auf Play drücken, dann haben wir auch unser Shiny Pad mit dabei. Alle gucken uns wie verrückt auf die Schuhe. Ich kann natürlich gerne noch ein Video dazu machen, wie man den Pads Animationen gibt. Wie man Skin Meshes macht, wie man mit Armatures arbeitet und so weiter. Schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr wollt. Und wenn ich Zeit dazu habe, dann werde ich es auch machen. Ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und ciao!